Johannes! Hallo Max! Ich glaube, bei dir piept. Tja, sag mal, was machst du da? Ja, das ist unser neues Getriebespülgerät, das Expert Gear Plus. Expert Gear Plus? Was ist denn das? Also für mich ist das hier nur ein ganz üblicher Kasten. Ja, Max, das ist ein Gerät, mit dem man bei einem Automatikgetriebe einen Ölwechsel durchführen kann. Und zwar in Form einer Spülung. Ölwechsel kenne ich ja eigentlich nur vom Motor. Warum muss das denn jetzt auch beim Automatikgetriebe gemacht werden? Ja, da kommst du jetzt gerade richtig, denn wir haben alles schon aufgebaut für eine Online-Schulung zum Thema Automatikgetriebe Ölwechsel und Automatikgetriebe Ölspülung. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, hier haben wir eigentlich das Hauptmedium, warum wir das machen: Das Öl. Wie du siehst, hier haben wir einmal neues Öl, das ist schön sauber und klar. Und hier haben wir altes Öl, ja, das ist total schwarz, da kann ich nicht mal mehr durchgucken. Warum sich das Öl so verändert, das können wir am besten erklären, wenn wir uns so ein paar Teile von so einem Getriebe angucken. Hier haben wir mal so ein paar Getriebebauteile, hier sind Lamellenkupplungen. Hier haben wir ganz viele Zahnräder und hier haben wir auch noch so einen Drehmomentwandler. An all diesen Bauteilen haben wir irgendwo einen gewissen Abrieb und der sammelt sich natürlich im Öl. Zusätzlich haben wir chemische Stoffe wie Additive, die sich mit der Zeit zersetzen und es entsteht in diesem Wandler beispielsweise sehr hohe Temperaturen. Auch dadurch zersetzt sich das Öl und dann ist irgendwann das Öl fällig, dass es gewechselt wird. Was passiert denn jetzt genau im Getriebe, wenn das Öl so dreckig ist? Ja, das kann ich dir jetzt mal an unserem Schnittmodell von einer Mechatronik zeigen. Mechatonik Mechatronik ist das Herzstück des Automatikgetriebes. Hier drin werden alle Vorgänge gesteuert. So, wenn man sich jetzt vorstellt, hier sind ganz feine Kanäle und kleine Filter. Wenn die jetzt im Grunde genommen von dem schmutzigen Öl sich langsam aber sicher zusetzen, dann kann das nicht mehr vernünftig schalten und dann kommt es zu Problem. Okay, das leuchtet ein, aber warum spülen wir denn jetzt ein Getriebe? Der Vorteil der Spülung ist, dass ich alle Bestandteile des Getriebes erreiche. Das heißt Sowohl im Getriebe, in der Mechatronik, im Wandler, aber auch in den Leitungen, in einem Kühler, kommt komplett neues Öl rein. Das heißt, wir haben nachher eine Wechselquote von nahezu 99 Prozent. Warum wir spielen, wissen wir jetzt ja, aber was genau macht das Gerät? Ja, das ist ganz einfach. Wir haben hier ein Fahrzeug, da schließen wir das Gerät an. Wir ermitteln erstmal, wie viel Öl da drin ist und dann geben wir hier die Wechselmenge ein. Plus zwei, drei Liter mehr, damit wir eine Spielfunktion haben. Dann schalten wir das Fahrzeug an, das läuft dann, die Pumpe läuft. Wir drücken hier auf Start. Das Getriebe pumpt das Öl in das Gerät und die gleiche Menge Öl wird vom Gerät neu ersetzt. Und so bauen wir einen Kreislauf auf, das dann gespürt wird. Mir ist vorhin schon aufgefallen, dass ganz viele verschiedene Expert-Kits auf dem Tisch aufgebaut sind. Ja, das hat den Hintergrund. Es gibt sehr viele verschiedene Getriebe, Getriebevarianten, Getriebeausführungen. Dementsprechend haben wir auch sehr viele verschiedene dazu passende Expert-Kits. Mittlerweile fast über 400. Und ja, die Anzahl wächst stetig. Ja, das war ein sehr interessantes Thema. Ich merke schon, dass das Ganze sehr komplex ist. Und wenn ihr noch mehr Informationen haben wollt, dann schaut rein unter www.weiko-getriebeservice.de. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann folgt uns doch auf YouTube, aktiviert die Glocke und lasst einen Follow bei Instagram sowie Facebook da. Wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dahin, bleibt gesund, ciao.